In diesem Multimedia-Tutorial wird gezeigt, wie Sie Lernende in Gruppen organisieren können, um ein kooperatives Arbeiten im Kurs zu ermöglichen. Die Gruppenfunktion finden Sie im Bereich Teilnehmerinnen. Klicken Sie nun auf dieser Seite auf das Zahnradsymbol und wählen Gruppen aus. Wie Sie erkennen können, existieren im vorliegenden Kurs noch keine Gruppen. Sie können nun Gruppen entweder manuell erstellen oder bei Bedarf automatisch anlegen. Das automatische Anlegen kann beispielsweise anhand einer Gruppenanzahl oder einer gewünschten Gruppengröße durchgeführt werden. Die Zuordnung zu diesen Gruppen können Sie dann zufällig oder alphabetisch mit Hilfe von Vor- oder Nachnamen durchführen. Als dritte Option können Sie die Gruppen auch aus einer Textdatei importieren. Um nun eine einzelne Gruppe manuell anzulegen, klicken Sie auf Gruppe anlegen. Vergeben Sie zunächst einen Gruppennamen, wie etwa Gruppe Mechanik. Die weiteren Einstellungen sind optional und werden in der Regel nicht benötigt. Um die Gruppe nun anzulegen, klicken Sie auf Änderungen speichern. Die Gruppe wurde erfolgreich angelegt und markiert. Mit der Schaltfläche Nutzerinnen verwalten können Sie nun Studierende dieser Gruppe hinzufügen. Suchen Sie in der rechten Spalte mit Hilfe der Suchmaske nach Studierenden. Markieren Sie die gewünschte Person und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen, um sie in die Gruppe einzutragen. Nach dem erfolgreichen Eintragen werden die Studierenden in der linken Spalte angezeigt. Die Gruppe ist nun mit Studierenden befüllt. Ein Tipp. Drücken Sie die Steuerungstaste, um mehrere Studierende auszuwählen. Gehen Sie nun auf die Kursstartseite zurück, indem Sie auf den Namen des Kurses klicken. Eine der nützlichsten Funktionen von Gruppen ist es, dass Sie in vielen unterschiedlichen Kontexten, beispielsweise unter den Bewertungen oder sämtlichen Aktivitäten, statt der gesamten Liste aller Studierenden des Kurses, nur die Teilnehmerinnen einer bestimmten Gruppe anzeigen lassen können. Um diese Funktion für den Kurs zu aktivieren, öffnen Sie die Kurseinstellungen, indem Sie unter dem zahnrad auf Einstellungen klicken. Klappen Sie zunächst den Abschnitt Gruppen auf. Klicken Sie hier auf das Dropdown-Feld des Parameters Gruppenmodus und wählen Sie Sichtbare Gruppen aus. Um die Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie unten auf Speichern und Anzeigen. Öffnen Sie jetzt die Bewertungen des Kurses. Sie können nun mit dem Dropdown-Element »Sichtbare Gruppen« nur die Bewertungen von Studierenden einer bestimmten Gruppe ansehen. Wählen Sie beispielsweise die zuvor erstellte »Gruppe Mechanik« aus. Wir sehen, dass nur Max Muster, der einzige Student der Gruppe Mechanik, angezeigt wird. Wie Sie es Studierenden ermöglichen, sich selbst zu Gruppen anzumelden oder zu sehen, in welchen Gruppen Sie angemeldet sind, erfahren Sie in unserem Tutorial Gruppenverwaltung verwenden.